Hey, und jetzt kommen wir zur dritten Folge von GTFO. Jetzt mit dem guten Wolf. Cage Drop. alles klar. Ist das ein Mann Nein. ausschaut yes, den ja yeah. Oder? Ziemlich <laughs> safe <laughs> <laughs> <laughs> Ich <laughs> tu die alle. Bogen! Ich glaube den Bogen falsch verwendet. Oh oh! Den haben wir immer verwendet, den Bogen. Der Baum hat für ein paar Sekunden was braucht, aber dann wieder mehr. Oh mein Gott. Wir können schießen, oder? Da ist jetzt kein einziger im Foam stecken geblieben. Da vorben ist ein Jo, das gute erste Runde, hätte ich gesagt. Ja! Ey! Ich bin Kopf zu zählen, was Schuss? Ja, das ist ein Ja, nice, ich so eine Jetzt kann ich mehr mitnehmen. Nein, jetzt rush mal. Rush, boys. Ich bin schon vollziehen. Ich bin noch da. Und Schuppies. Schnee nehme ihn schneller, Bush Spiel, Don't wake them up. Place Sehen wir mehr? He can't be in the open. I will get you back on your feet. Uh, oh my god. Oh fuck. What's <coughs> <coughs> like, an was What's da Alright, What's an see What's an Med evacuate, please. What the heck? Who's the mom? Fire, fire! Sleepers. The what? Macht jetzt zu, oder? Oh mein Gott. Jo, die haben die Türen. Ich bin wohl gefallen. Genau hinter der Tür. Oh, er hat nur Schuss. Ich will mich so. Ich hab mir mehr die Wie kann ich das essen? Das kann ich jetzt erinnern? Wie kann ich noch nicht anderen damit mich? Brauchst du schon? Ja, ich kann mir jetzt oder mit heilen. Hey wir sind nicht oben gekommen. Ich will nicht oben springen. Oder? Okay was die Molina? Ey, wir kommen. Was wir die Mission verlieren Es geht! Und? Mehr! Ah ja, Selfie da! Und mehr! <lacht> ah, ich muss halt nur eh drucken müssen! Ah. Ich wollte schon sauber aus. Da ist der Terminal. Ding einmal alles. Da also kannst du aber viel bingen. Ich bin mal ein Blind, okay? Deswegen ist nicht da. Medi Back. Ich soll man da vorne nochmal zum großen Raum kommen. Door. <lacht> dann wo ich drin bin Market Key 202 Was Ich Wir kommen zum dir hin? Alter, rennt da. rennt wie auch mal so. Lots of places for bad shit to happen. du Da irgendwo. In seinem so Regal, genau da. Der Generator ist. 955 Wegen des Dinges, Alter. Ich hab die Zelle gefunden. Ja moin, die Zelle ist auf straight auf Wo ist der Generator? Ich hab wieder da unten, Alter. Was für ein 955 verlöckt mir. I'm coming. I'm coming! I see garnets. Ah, da! Jungs, you must leider gell? Hier schon mal mm hin. -hmm. Party! What is that thing? Oh. is tool refill? Das ist ein Tool? Ist das nicht die Sentry gun und die, die Bubble gun? Was ist mein Tool? Bubble gun? Das ist ein Tool? Na sicher nicht. Hier da unten liegt das Ding hier. Wenn es keiner braucht, mein Ding ist noch so nicht leer. Output oh, transcript: Ich hab jetzt ein Dual Refill Kit mit. Ich mach gleich auf die Tier. Ich hab das Ding so jetzt mitgenommen, weil ich weiß nicht, was ich mitmachen soll. Ich bin aus, das ist so nebelig. On me! On me! Franco! Happy Franco! Oh mein Gott! Ja, nee, da habe ich genau. <lacht> <oder? Putus>, <lacht> Ey, Warum okay, gehst du nicht auf? Soll ich das Tool da viel? Um, nein, wir müssen auf die Punkte gehen. Welche Punkte? Wir müssen auf Punkte am Boden. Genau. Ich bin nicht Wie fast hin. Wo sind die Punkte? Das sind Striche. Da unten sind ganz viele Punkte. Komm Ich kann mich überwetzen. Wo bist du? Ja morgen mit dem Boden. Ich hab das Böse ins Boden. warum habt's noch ich habe nur so dual aber der ist glaube ich gut, wenn man damit umgehen kann. Das ist aber nichts für die. Na, <lacht> Danke fürs Zuschauen. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Servus.